Oh, hoffentlich werde ich von Eid geweckt. Das wäre so schön. Ich sollte vielleicht auch mal ich vielleicht auch meine Kopfhörer mal aufsetzen, damit ich auch höre. Das lapisch ne? Ich habe wie sie irgendwas zusammenbaut. Oh ja. Oh mein Gott. Was? Nein, mach den Wecker weg. Dann werde ich ja dauernd geweckt. Dann werde ich ja, werde ich ja nicht von Leuten geweckt. Also, Kacke. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich weiß nicht, warum ich da immer nachgucke. Ich will einfach nur immer sicher gehen. Ja, B1. Cool. Ja, in der letzten Folge haben wir, wie man vielleicht noch sieht, und die gleichen Klamotten an uns Ike gestellt in dem Paralog. Ich weiß gar nicht, dem Quest heißt die einfach nur ne, auf Deutsch. Und ja. Heute, würde ich sagen, machen wir ein bisschen den Trend weiter ne? und tun noch ein bisschen. Ich habe schon wieder vergessen. Nochmal <lacht> zurück. Ich habe noch Bandgespräch freigeschaltet. Nein, nein. Ich muss zurück, weil ich habe ja, ich habe nicht so viele Bandgespräche. Ja, doch fünf, fünf. Es sollten ursprünglich nicht so viele werden, aber ich habe so viel ich habe so an meinen charakteren rumgebastelt und die irgendwie optimiert Gott, glaubt ihr gar nicht ne? so hat erst mal gemacht haben ich habe mit hier in ja habe ich linie hochgelevelt auf Level 5 wenn mir ist eine sache aufgefallen hey? das Gefühl, sehen, stimme fand ich schon immer irgendwie viel zu hoch. Ich könnte, ich würde sie irgendwie, ich weiß nicht, mit der tieferen Stimme vorstellen. Ist immer noch merkwürdig So, ähm, dann haben wir Wo ist er? Al christ Al christ Alchrist hat zwei. Einmal von ebenfalls linn Ihnen habe ich glaube ich Geschicklichkeit plus zwei gegeben. Er hatte vorher Treffer plus sehen Ich habe gedacht, gib ihm mal mehr Geschicklichkeit, ne? Okay. Naja, ah, stimmt. Äh, der Vater von, äh, von Hortensia und Co. hat hat ja den Ring ne? ausgerüstet. Stimmt. So, ihn haben wir außerdem noch Coin gegeben, weil mir die Kombination letztes Mal richtig gefallen hat, dass wenn man sich mit Corin verbindet, hat man irgendwie Gegner feststecken kann. Ich habe dich noch nie ausgerüstet. Du hast mich verwechselt. Nein. Okay. Dann haben wir. Zalkov, Dann habe ich Zahlkopf noch genommen und ich habe ihn auch mit Linden trainieren lassen. habe ich auch Geschwindigkeit plus freigegeben, weil, Spoiler, wir werden den vielleicht heute benutzen. <lacht> Hier ist ein unglaublich langweiliges Leben, so dann habe ich einfach noch äh, Chloe mit Erika trainieren lassen. und sehen sehen sie sich voll ähnlich. Erika weiß ich irgendwie nicht. <lacht> Schade, frei nicht hier auch hin und wieder mal am Umfliegen ist. Na, schade, der wahrscheinlich gar kein einzelne Boys Line oder so. Ne, so gut. Ähm, ich habe so viel optimiert ne? und was ich sagen wollte: Mir ist aufgefallen. Je stärker die emblem sind, also je höher die gelevelt sind, desto besser sind die Werte, die ihr eingeben. Da habe ich nämlich mal ausprobiert. Ich habe, ähm, keine Ahnung, ich habe mal Lin irgendwie jemanden gegeben. Dann habe ich Lin aufgelevelt und gecheckt. Und ja, die Werte sind definitiv höher, wenn die höher gelevelt sind. Ich weiß nicht, ob wann. Ich nehme an, jedes fünfte Level oder so, ne? Aber ja, die sind definitiv, Das echt noch eiskalt wird aufgetaucht. Sind echt ein bisschen stärker geworden, dann also die Bonus, also ein vielleicht ein Wert mehr oder so, keine Ahnung, oder zwei so, uh, da unten und ja, deswegen habe ich Charaktere, denen ich diese Embleme gegeben habe, erstmal hochgelevelt, Damit wir auch ein bisschen mehr davon haben, ne? weil von 1 von 0 bis 5 ist, glaube ich, nicht so gut. Ne? Die sollten vielleicht schon so ein bisschen gelevelt sein. Außerdem habe ich dann auch genug von diesen. Wie, wie auch immer die noch mal hießen hier, diese punkte ja von denen ich jetzt noch ein paar kriegen werde weil ich mir jetzt erstmal mal meine erfolge abhole wirklich 9000 und ich habe mir letztens gedacht aber oh, ich habe so wenig ne? ich soll vielleicht ein bisschen sparsamer sein ne? also gut so weiter im text unterstützungsgespräche so oh, guck mal mal, werden wir jetzt aussieht ne? So, Louis und Chloe habe ich mal, keine Ahnung, orange schon ernten lassen oder so, mal schwimmen gehen lassen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. 仲良く話す女性たちを眺めるのが好き。それ 多いだけれど理解できるわ。Wow. <lacht> Lass uns gemeinsam stalken. Ich habe probleme ja keine probleme so dann haben wir noch amber und diamant ich habe es vergessen war er Gefolgsmann von diamant und wer war noch mal der zweite dann die zweite, ich weiß es gar nicht. Ja. Die Nicht der わら。大丈夫か俺。本音を言わせて <ihr durch com> <tji> Ich liebe dich. mich. 本当に感謝していますし今俺は was <lacht> mir gesagt, ich habe eine sexy Body. Das war irgendwie irgendwie du? Was willst du? Was von dem filler aber okay Was willst du? Was willst du? Was willst Prinzen, Prinzessinnen und Volksleute. Ich habe viele Kombinationen ausprobiert. Irgendwie schalte ich meistens gar keine frei. Ich will aber zeigen. Ich will aber zeigen. 僕いや、<笑> ich sie noch als zwei Kampf, glaube ich, aus dem Kapitel, wo ich sie bekommen habe. Oh, waren etwas abrupt. Ende, okay. So, ich habe ja mit niemandem ihr Support freigeschaltet. Irgendwie schalten die sich nicht mehr so einfach frei. Und da ja, habe ich die einfach irgendwie gegeben, glaube ich, oder verteilt. Oder habe ich die bank verteilt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, gut, hier sind wir fällig nee, wir nicht. Wir müssen noch was essen. Und es wäre jetzt eigentlich sehr gut, wenn, wenn der essenseffekt relativ gut ist. So, bye. Keine Ahnung, ich glaube, da war auch irgendwie der Fall, warum der 17. Kapitel so schwierig war, weil halt Kapitel... weil ich da... ich glaube, das Essen, hatte ich vorher gemacht habe, war nicht so gut. So, war Ivy und irgendjemand, der auch noch... hier beiden. Okay, das sind nicht gute Sachen. Okay, so mal jemand an. Langsam müsste ich mir irgendwie mehr Gedanken darüber machen. Irgendwie... Zum ja, wein Jemand anders. Äh, die haben gar keinen. Kein Unterschied, nein, nein ist auch egal äh ich muss da ein bisschen mehr aufpassen jetzt eine geschicklichkeit verteidigung ja es bräuchte mit knoblauch ein fisch obwohl mehr nee, als früchte ja, toll. Wieso oder obst jetzt dabei? <lacht> Seltener Fisch, kommen. Ich habe überhaupt Einfluss auf irgendwas hat. Weil einfach nur random ist. Sieht nicht gut an. Okay, Mit irgendwas gut. Okay, gerade auch noch alt. Ja, nimm das mit der Stick dran. Was war das? Okay, gut, dann. Zwei ja ne? ich Ich gehe noch mal checken, aber ja, ne. Ich, ich werde es immer schicken ne? So, ich sage euch dann noch mal, was ich hier so mein Team so ein bisschen geändert habe. So, er läuft mit Balaf herum, weil ich etwas sehr Krasses bemerkt habe. Und zwar ja, mein Hauptcharakter ist ja irgendwie eine Dracheneinheit und die Drachen, die bekommen irgendwie bessere Embleme-Effekte. Ne? So, jetzt schaue ich das meine an. Respektieren, ne? respektieren nee, Unterricht. Ja, da ist ja diese eine Fähigkeit, die ich irgendwie einsetzen kann, wenn ich verbunden werde. Ne? Vielleicht verbinden innerhalb von zwei Fällen einen Wertebonus je nach Typ des Anwenders Drache alle sieben Staatswerte plus drei. Das heißt, wenn ich einsetze, dann sind alle Leute um mich herum voll hochgepowert. So, und dann haben wir ja noch Tanz der Göttin, was dieser Tanz ist, der uns hier alle umliegenden Charaktere noch mal hier agieren lässt. Ne? So, jetzt schaut euch das mal an: alle Ziele um plus drei für Einzug, Erhöht die Staatswerte aller Ziele um plus drei für Einzug. Ja, und das ist ziemlich krass, ehrlich gesagt. Also, ja, ich glaube, bei Lefwehr ist irgendwie wie geschaffen für den Hauptcharakter. Also, wenn ich jetzt diesen Fäh diese Fähigkeiten einsetze. Ich habe aus also dem Schwert Agilität ausgerüstet, weil er schon respektiere Lehrkraft hat, ne? wegen Erfahrungspunkte. Also, das ist auch nicht schlecht. Also, ja, das ist ein bisschen krass. Ne? So, dann habe ich bei jedem Charakter hier mehr oder weniger nachguckt, was ich hier so maximal ausrüsten kann. Sie kann zum Beispiel ein Elfenlicht ausrüsten ohne davon runtergeschraubt zu werden, weil halt sieben Gewicht ist und sie hat eine Figur von 7 Sie kann außerdem also da wo aufführen, ohne runtergeschraubt zu werden, was auch nicht schlecht ist. ne? Also ja, ich habe mit jedem Charakter irgendwie so kleine Modifikationen gemacht, ne? So, was können die maximal tragen, ohne nicht verlangsamt zu werden? Er kann Elfenbind zum Beispiel tragen. Sie kann Elfenlicht tragen. Äh, ihm habe ich Eid gegeben, weil, warum nicht, ne? Und ja, ich habe sozusagen alle Charaktere, die ich jetzt benutzen will, im nächsten Kapitel. Die habe ich jetzt hier die ganzen Dinger gegeben, hier, die super starken Embleme. Und ja, das hat schon so ein bisschen gedauert, glaube ich. Aber was soll's. Aber gehen wir denn heute hin, ne? Das werden wir, da werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen jetzt zum nächsten göttlichen Kapitel. Ihr habt sowieso schon an dem Farbmeer gesehen, wo wir hingehen, ne? Wir kommen uns um einen neuen DLC-Ring. Und ja, ich glaube hier. Ich habe da noch nie ausprobiert, aber... Ja, da kann man nicht rein, ne? <lacht> Weil... Das hat mich sowieso verwirrt. Ähm, es gibt vier Wellen, vier DLC-Wellen, ne? Und... Zwei von denen sind noch nicht rausgekommen, ne? Wir sind jetzt schon... Wir haben zwei, die jetzt hier freigeschaltet worden sind, ne? Und so wie ich da verstanden habe, kommt... In ein paar Tagen, ich glaube ab 8. März kommt schon die dritte Welle. Oder die dritte Welle wird freigeschaltet. Da gibt es wieder, ich glaube, ein oder zwei neue Ringe. So, hier war Tiki. Tiki war zur ersten Welle. Götte zur ersten Welle, ne? Hier war ähm, Hektor. Der gehörte, glaube ich, schon zur zweiten Welle. Dann hatten wir hier. Da, da ist noch nichts, ne? Hat man fehlen da hier noch? Oder war Hektor auch erste Welle? ich glaube waren auch schon die erste welle ne? Warte mal, wir noch. fehlt noch da fehlt doch ich glaube die waren diese hier waren alle elgard haben wir ja geschenkt bekommen im sortier die beiden waren die kapitel von der ersten dlc welle was bedeutet dass hier müsste eine dlc 2 welle sein ne? also vom zweiten welle oder ist auch die erste welle keine ahnung so, und ich weiß, welcher Charakter sich hier befindet, weil unten rechts kann sich eigentlich nur ein Charakter befinden, weil, weil das kommt mir bekannt vor und das hier kommt mir nicht bekannt vor. Von daher gehen wir hier rein. Und gut an den DLC-Kapiteln ist, die Leveln sich immer so an mein Level ran. Ne? Was bedeutet, wir können jetzt hier reingehen und vielleicht, oder vielleicht auch nicht schaffen wir das. Ne? wir mal, je nachdem, wie schwierig das ist. Ne? So, nächstes DLC, nächstes göttliches Kapitel, Los geht's. Da stand auch übrigens circa 25 Runden und hat ist ca. 35 Runden. Von daher, ja, der strahlende Stratege. Oh. Und hier ist auch hier. Das gibt's, deswegen gibt es nicht Robin, ne? Was schon einen Strategen gibt. Emblem des Schafs sind aktiviert. Wen haben wir da? Aha, Soren. Als Strategen. Zwei 9 und 10, Path of Radiance und Radiant Dawn. Strategie von Graves <lacht> 無理やり<笑> Jedenfalls eine Stimme. Das ist genauso wie ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Radiant Dawn hat ja Voice Acting, aber er war. Es gab diese eine Szene, wo wo alle Mitglieder von Great Söldnern äh, einen Charakter gerettet haben und im zehnten Teil Radiant Dawn. Aber Sorin war einer von wenigen Charakteren, die äh, die nichts gesagt haben in dieser sehen und einfach nur gekämpft haben aufgrund der hohen anzahl an feiern auf dieser karte die stäbe tragen die stäbe tragen werden die stab tanz animationen in deinem kampf nur bei den eigenen zug gezeigt du kannst du jederzeit im einstellungsmenü ändern uh -oh. Uh -oh. Oh, ich kann zwölf Charaktere mitnehmen let's go okay oh gott ich kann zwölf Charaktere mitnehmen das ist nicht gut. So. So. Hier haben wir haben ja Soren. Boah. Er ist 25. Das ist schwächer als Ike. Das sind ein eine präzise Eine präzise, kalkulierende Strategie mit klaren Urteilsvermögen. Ja, und er ist der Stratege von Grail Söldnern. Also, Gott. von Also von, äh, Also Grail's, äh, Ike Söldnern. Äh, Ike Söldner Gruppe, mein Gott. Und ich glaube, jetzt auch irgendwie zweiten kommen, zweiten Command, wenn ich mich nicht irre, und irgendwie Liebhaber von Ike. <lacht> ja, ich weiß nur, dass Eik und Zorn oft geschippt werden. So in der Fangemeinde sind die sind hart schwul füreinander, <lacht> wenn es nach dem Fans geht. Die Gegner sind alle Level 1. Das gefällt mir, aber irgendwas sagt mir, das wird ja nicht einfach. Ich nehme an diese Level soll irgendwie eine Anspielung an irgendein Level von Path of Radiance sein. Was ich nicht weiß, weil habe ich nicht gespielt. Ich freue mich schon auf Mikayas paralog Da müsste ich ja vielleicht irgendwann mal... Hey, ein Moment mal, Gewitter. Das ist ein langstrecken Zauber, der niemals bricht. Oh, oh, nee. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Das ist nur 25 Angriffskraft. Er ist auch nicht so stark, ehrlich gesagt. Schnell ist er auch nicht. Aber erstmal zu ihm hinkommen. ne das ist wahrscheinlich das Schwierige. Sonst da innerhalb von zwei Fällen fügt dem Gegner 50% erlitten magischen schaden zu. Gott, zu dem hinzukommen, da wird ein Spaß. So, weiter mein ja. Hier gibt es viele Stabanwender anscheinend, wegen der Nachricht von vorhin, ne? Okay, SL21, oh er, ist, er geht da ja auf die Schatztruhe los, ne? Ne, ne, nee. ah, Bitte keine staatsstäbe Also wenn die noch Purgativ haben, ist das nicht schlecht, ne? Dann ist das nicht so schlimm. Aber ich bezweifle, dass es da. Oh nee, er hat Fraktur. Ja, ein Donnerschwert Purgativ. ich sehe irgendwie nur ja, auch Fraktur, da haben wir zwei Fraktur, Leute. Fraktur finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich meine, das ist nervig, weil ich da nicht kontern kann, aber ich habe lieber Fraktur als irgendwie einfrieren oder irgendwie sowas, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder irgendwie, weiß nicht. Ja, einfrieren, ne? Okay, das sieht jetzt. Nicht so schlimm aus hier. Ja, ich habe wahrscheinlich hier ja wieder Hektik hier, die Schatzdrohens zu erreichen. Ja, und da ist auch einer mit einer stadt Das heißt, hier muss ich, ach Gott, da muss ich da auch noch reingehen, bevor er hier die sich einsteckt. Gott. Hm. Wie gesagt, fraktur ist jetzt nicht so schlimm so ich könnte im ersten Zug schon glaube ich dahin gehen locker ne so wir nehmen jetzt erstmal alle Charaktere die ich ausgerüstet habe so ich glaube zahlkauf wird hier nicht viel bringen weil es hier keine Dings gibt aber ich habe sogar noch einen Charakter den ich jetzt mitnehmen kann so äh, ne zittern will ich nicht obwohl doch Heiler ne habe ich drei Heiler drei Magieanwender klamm war ja ein Erfahrungspunkt entfernt von Level 20. Den nehme ich jetzt nicht für einen Erfahrungspunkt mit. Den setze ich dann lieber irgendwo in der in der Arena rein. Ne? So, was sind all die Charaktere, die ich haben will? Ne? So, das heißt, ich kann nur einen Charakter mitnehmen, um mir das hier zu vereinfachen, vielleicht. Ne? Aber wen? Ja, schon fast sagen Louis, ne? Der Verteidigung. Oder Jade, ne Jade kann ich nicht mitnehmen. ihn Was mit Diamant? Diamant war nicht schlecht, ne? Er kann sogar eine krieger ausrüsten. Muss hat das ich ich hingegeben, gegeben habe. Aber ich habe schon einen starken Schwertkämpfer, ich möchte irgendwie Sag für ich, brauche ein paar Bogenkämpfer. ja, ne? so vielleicht Fogado, was fehlt mir denn hier? So, ich habe Magier, drei Stück, Axt, Tänzer. Ich habe Lanze, Bogen, Dolch, Lanze. Äh, nee, warte, Ich will dich doch gar nicht. Ich habe dich mit Butcher und verwechselt, weil da habe ich ja zwei Plätze frei. Da will ich dich mal mitnehmen. Ich weiß nicht. Hmm. wer nehme ich dir mit so also, was nehmen wir diamant mit nur oh, ich weiß nicht wo dein silberschwert ist wo habe ich dein silberschwert hingepackt das ist doch beste waffe ja für dich wer hat das silberschwert du hast das silberschwert er nee, gib mir das mal also wie überhaupt er mit dem teil hier ist eine kreakse da auch Hm, vielleicht Alfred. Wir sicher standard die ganzen Hauptcharaktere haben. Ich glaube, ich, ich vier Heiler brauchen, ne? Hm. Brauche ich so viel Verteidigung? Das ist mal eine gute Frage jetzt, ne? Brauche ich so viel Verteidigung? 25, 24, 41. Ja, okay, ja, die sich natürlich mit Magier äh, umhauen. Okay. Hm, <shrie> also oh, sieht so cool aus jetzt mit den Klamotten. <shrie> Wenn man sie mitnehmen, Aber sie hat keine, sie hat keine Effekte. Verdammt, hab ich nicht dran gedacht. Habe ich überlegt, warte ich. Mal los mit Falls wir Verteidigung brauchen, ne, Außerdem habe ich jetzt nicht so. Wenn ich die Waffen jetzt hier ausgesetzt so, dir geben wir äh, gute Frage ne habe ich überhaupt noch hier habe ich die Grail vielleicht noch Upsala. aber Figur braucht da ja nicht mehr ich aber nicht damit gerechnet dass ich jetzt 12 Charaktere mitnehmen kann das ist schon ganz schön überpowert so, bei der Letzte. Stärke ja oder Dimitri, Dimitri, ja, oh ja, Dimitri. Und dann Louis. Äh, obwohl er hätte eigentlich auch Dimitri nehmen können. Stärke, Fähigkeit, Verteidigung hat er ja eigentlich schon ne. Komm. So, dann sind wir hier an der Front. So gibt ein paar Sachen die wir machen können so wenn ich das richtig gesehen habe dann kann ich auf ihn losgehen ohne dass er ohne hat irgendjemanden den erledigen kann ne? also ich kann hier irgendein Magier platzieren um ihn fertig zu machen und er wird auch nicht ah. oh, ich erreiche natürlich wieder nicht jetzt klar ja. Uh, wo ist mein ich hatte drei Magier ist hier drin hier ja. sind alle so ein zu weit entfernt, ey. aber ist kein Problem weil wir haben ja ihn ja ne und er kann tanzen hat also sich bewegt meine Magier alle mal hierhin wahrscheinlich ne vielleicht nicht alle okay wer kann wer kann kann den erledigen ne 34 sie ja, auch ihn locker weg oder 34, das ist 28. Oh ja. Dann schicken wir sie herunter, ne? Sie fällt ihn weg, oder ich kann auch einfach Donner einsetzen, ne? Wäre charakter wird vielleicht auch was bringen. So, nervig ist jetzt natürlich die die ne? Aber da habe ich geplant, vielleicht mit Lynn auf ihn zu schießen. So, da haben dann waren Magier verdammt die bewegen sich natürlich alle nicht aber ich nehme jetzt mal an er geht eher auf die Schatzruhr los als auf uns ne das heißt wir stecken irgendjemanden hier hin der nicht kontern kann oder setzt hier sicherer ich glaube hier ist echt sagt sicher ne Problem jetzt ich weiß nicht wo die hinlaufen wenn ich die äh, Ach ja, ich kann ja einfach den Tänzer hier einsetzen. Hm. So wer hat lin du hast, lin. aber ich glaube nicht, dass du den Dieb erledigt. Ein Schlag, so. okay. Ich glaube, wir müssen einfach reingehen. So, hat jeder einen Ring? gerne. Okay. Dann ich muss ich zweimal nachgucken. Gehen wir rein da. Wird schon klappen irgendwie. So, wieder ein kleiner cut ne? Boah, ich habe jetzt nicht, die ersten zwei runden gespielt und kam zu entschluss das funktioniert so nicht deswegen habe ich äh, weiß nicht bevor ich jetzt wieder hier eine halbe stunde lang was hochlade wo ich überhaupt nicht vorankam habe ich einfach noch mal hier weil nicht der kapitel neu gestartet mein gott ey. ich habe mich ich habe so viele fehler gemacht und selbst mit dem kristall wird das nicht wieder machbar gemacht und ja ähm, habe statt Celine Hortensia mitgenommen, einfach nur weil sie in der höheren Reichweite mit einem einfrierstab hat, mit dem ich die Diebe ja festhalten kann. Dann hat nämlich nicht funktioniert, ich kam einfach nicht schnell genug zu denen hin und ja, das war ein bisschen doof. So, ähm, sonst hat sich nichts erinnert. Ich habe die Klamotten gegeben, die Dings genommen hat, die, die, die sie hatte. Ich habe halt kein Purgativ Pur gegeben, aber ist auch egal. Dann versuchen wir versuchen noch mal. So, das Spiel sagt uns jetzt hier, da kommen metroiden rausgeschossen. Und die Mal und Schaden, wenn wir auf diesen ding stehen. So, also wir dürfen nicht da stehen oder auf den Vulkanausgang da drüber gehen und ja, dann geht es uns eigentlich ziemlich gut. so versuche mal ganz noch mal weil meine Güte so meine Strategie war nämlich hier ich benutze die Tanzfähigkeit von meinem Hauptcharakter und dafür muss ich ein paar Leute hier hin platzieren weil ne? so und ich habe es aber nie richtig zeitig geschafft hinzukommen immer neugierig ne? okay dementsprechend muss ich jetzt erstmal ein paar Charaktere ein zwei vier perfekt so machen wir halt so Ne, du musst du musst hier runter ganz wichtig so dann habe ich mir geplant ihn hier hinzupacken und ich wollte mal kurz gucken hier habe ich jetzt übrigens auch linn gegeben anstatt zeit drauf einfach nur weil ich mal gucken will ob er vielleicht hier warum nee. macht dann immer noch so wie schaden also ja das klappt auch nicht aber ist okay So, ich wollte dich hier nämlich platzieren dann platziere ich dich hier du tanzt mal einmal kurz für ihn Du wirst den Schwertkämpfer jetzt erreichen und den deutlich Schaden machen, wenn du triffst. Oh mein Gott. Ah. Okay. So, nur beim nächsten Mal treffen? So, er hat Einfrieren, aber er erreicht ihn da hinten nicht. So, sie hat auch Einfrieren jetzt, ne? Aber warten wir erstmal hier. Obwohl. sein ein Tiefer. Ne hier aber einpacken, ne? Dann trifft sie ihn, 95 Prozent. Also, wenn wird's uns soll So voll Kacke, hat ich die ganze Zeit einfrieren benutzen muss, aber anders geht das hier nicht. So. ordnung oh, Ich wünschte, ich hätte ihm Donner gegeben. Aber ich nicht, soll ich für ihn tanzen. So, hat Frieren, ne? Das wird auch einfrieren, Da muss ich hinter Hinterkopf behalten Der macht nicht so viel Schaden, 25, ne? heißt du kannst auf ihn losgehen wenn du willst ein zwei drei vier fünf wohl cool. äh, So viel vom Tanzen bekomme ich hier glaube ich nicht ausgeschlagen So, dann machen wir mal tanzer göttin das ging alle ein boost und können sich noch mal bewegen unter anderem auch mein tänzer so dann hatte ich sie ein platziert und sie schafft sie zu erledigen so dann kann ich eigentlich entweder ihn oder wahrscheinlich eher John, ne? Ach. Also frustrierend, ne? Wir könnten nämlich voll Wir können ihn voll erreichen. Ihn tanzen da hinten wird leider Schatz zu erreichen können aber ist in Ordnung so treff So, immer noch nicht so gut, ich muss so viele Einfrieren Stäbe ja nutzen. Da gefällt mir nicht so. Jetzt kommen Metroiden von Mühe geflogen, die Gegner beschädigen. Und ja, jetzt werde gleich sehen, warum die Animationen hier abgestellt sind für Stäbe. Ah, jetzt kann ich den Typen noch nicht mal kontern und ja fast alle Gegner bewegen sich hier ist ganz schön nicht cool ist äh. Ich fast darauf versessen irgendwie die gedieben kommen zu lassen weil das ist irgendwie unmöglich die zu erreichen ich so, cool. so jetzt kommt noch was schönes und zwar nebel so also wir bekommen mehr oder weniger Buffs, wenn wir ja wenn wir den nebel ausgesetzt sind so ich habe ich noch gar nicht gecheckt wer ihr habt auch okay ihr habt keine erfahrungsnull fähigkeit so, weiß nicht so aber diese... weiß nicht, warum das hier so knüppelschwer ist, ne? Ich komme ja kaum irgendwie dazu, hin zu gehen. Ich komme schon wieder nicht dahin. man das gibt es jetzt einfach nicht. Möchte ich den echten mal einfrieren, ne? auf den Arm nehmen? wir mir ist jetzt schon fast wichtiger hier den Typen zu erledigen ich glaube ich machen so ja, du machst sie noch nicht mal platt gut ja. so weiter als bis hier habe ich noch nicht gespielt übrigens ne Daher. Okay, kann mich echt niemand hier erreichen. Also nicht schlecht. Na, aber wenn ich da hingehe. Leider reicht das nicht. Hm. Also, ich muss den wieder einfrieren. Ne? Oder ich kann einfach warten, bis er hier eingeht mich Ich auch noch außer Reichweite. Ne? Ja, guck mal. So, Ich mach mal jetzt Kaldenia den hier. Donnerwetter, habe ich irgendwas auch mal hochgeballert? Ne, das ist vielleicht so eine schlechte Idee. Also wir wohl Schaden machen, gegen ihn, oder genug. Oh nice. Das ist ja auch schon so viel stärker als die Krieger. Ja plus drei, ne? Nehmen die kommen aber trotzdem immer noch näher hier. So, dann noch mal ein einfrier, obwohl eigentlich nicht, ne? Brauchen wir eigentlich gar nicht. da brauchen wir nicht mehr, ne? Schick sie jetzt einfach mal hier hin ist das problem hier ist ein problem Mann. hier kommen wir nicht weiter warum machen sie so wenig schaden nicht nett hier aufgebaut ich mir vorbeikommen so, 19 du machst wie viel schaden zu viel Trotzdem noch mal hier, ich erreiche den nicht in der Rente gleich nach unten sofort. Ich weiß das doch. Oh, da ist jetzt nicht so okay. weiß du, Was ich machen werde, so 11 schon 17 Schaden, ja. wenn wir dann noch ein Tänzer. Machen wir halt so richtig da oben rechts hin. Aus ja, ist ja wohl treffen. Ich hasse es, dass meine ganzen Einflüsse, die flöten gehen. Ich hasse es. weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, dass sie Schwierigkeiten dazu zu treffen. Das eine Hauptgarde, weil sie hat doch irgendwie keine figur ne? Also gar nichts. die aber alle jen Reichweite so ihn kann ich auch nicht dahin bewegen cool ich glaube ich muss den ja ersetzen ne damit hm, hm, hm, hm. ich, ich hier da so hinlocken kann wahrscheinlich ne Schon gerne drei Leute hier teleportieren, aber. Hm. Ah, so eine Verschwendung, ne? machen ne? so ihn kann ich wortwörtlich nicht dahin packen obwohl 49 ne überlebt er nicht gehen wir noch mal checken ne. ein Schaden zu viel cool meine ich kacke <lacht> na gut hier ist ihn erreichen wir gleich hoffentlich war ich hoffe die gegner können nicht kaputt gehen aber normalerweise nicht ne alter ich wurde getroffen stand glaube ich nicht da Oh, erreicht sie erreicht ja niemand ne werden ganz schön nervtöten langsam oh, cool okay der war cool und sogar daneben und nicht gerade von links angegriffen hier oh, oh, oh, oh. da ist heißt, ehrlich gesagt gerade nicht schlecht weil ja haben deswegen gerade gegen den anderen typen gestoßen wenn ich das jetzt richtig mache, dann können wir den einen die überledigen es kommen da auch noch mehr leute Sehe ich den neben, aber nirgendwo hier. So, Gott. Das Kapitel ätzend bisher. So, wenn ich es richtig anstellen dann kriege ich den ja down. So. So, wer trifft mich da? Magier, oder hast du Elfenwind? Na, ja, super. Weil ich dich treffe, ist ja nicht mehr notwendig. Sorry. Wir haben das erledigt. Okay, ich glaube, wir haben es. Ja, die beiden muss ich jetzt mit Dings erledigen. ne? Mit John. Jemand anders kann die erledigen. Ja? so jetzt können wir uns hier verschanzen auf die Seite das war einfach warten ist die alte bis die Leute hier alle auf uns losgehen hey. so da war nur Magier in Reichweite ne 33 Ach, der ist gar nicht in Reichweite. Perfekt. Gut, die Situation haben wir erledigt. Also das wird 2000 Gold? Ne, das sogar gar kein Erzählen. Aber jetzt haben wir wenigstens den Stress erstmal hinter uns. Na, Chloe, geh mal da ein. Mal ja, du auch. Wir vereinen uns hier wieder gleich. So, mir gefällt nicht, was hier los ist. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt hier alle. Die meisten wichtigen Leute hier. Ich krieg nicht down, ne? Ich auch nicht, ich auch nicht, cool. Ich dich mit Einschlag down, Nö. So, wer trifft mich da, bitte schön? Donnerschwert und oh, nee. Warte mal mit der Kriegeraxe, aber na. Aber was ich nicht geben werde wenn du kriegen könntest jetzt, ne? Das gibt's jetzt nicht. Du kannst irgendwie nicht kontern, nee, kannst du nicht? Nimm das und den. Der überlebt dann halt immer noch. habt sich jemand eine scherz mit mir gerade und die haben alle donnerschwerter ne? ich glaube das schaffe ich nicht Solange er mich nicht kaputt macht, was ihr nicht macht, nee. das ist okay. Ich mache jetzt dich platt, schon mal ein weniger. So, du wirst ja wohl niemand mit einschlag erledigen, ne? Oh, dann muss ich noch 18 Schaden, dann kriegst du auch hin, ne? Ja. Ach. Habe die Agilität gesehen. Nehmer, du gehst auf Diamant los, ne? Also der Lanzenkämpfer, weil er ein Schwert hat. So, was ich auch machen könnte, ist, ich könnte dich da eigentlich festhaken lassen. Aber oh, da müsste ich mich zu Dings hier machen jetzt ja, so. Ich kann auch den hier machen. Nebelader, weil er ausweichen können. aber den. Wer ja, bringt nicht? Okay. doch das habe ich vollkommen vergessen. <lacht> Ach Mann. So, jetzt sind die ganzen blöden Diebe, das heißt, ich kann mich jetzt hier erstmal verschanzen, bis die ganzen Gegner hier aufhören zu kommen. Das wahrscheinlich nie sein wird, war ne? cool. einige Gegner scheinen ja auch echt hier stationär zu sein. Ja, das, was ich machen kann, ist ja eigentlich nur zu warten, bis hier mit proaktiv alle fertig sind. ne? So war ich aus. Oh mein Gott! nur ausgewichen jetzt dann hättest du ihn jetzt erledigen können so jetzt wo die Diebe alle weg sind einfach nach hinten gehen die auf uns zukommen lassen ich sagen okay ich finde halt irgendwie nicht gehört jetzt schon verstärkungstruppen jede runde kommen muss jetzt nicht sein